Liebe Luzernerinnen und Luzerner, bereits ist die erste Session der neuen Legislaturgeschichte. Und es ist gar nicht so schlimm gekommen, wie wir nach den Oktoberwahlen, also nach den eidgenössischen Wahlen, erwartet und andere befürchtet haben. Alle sieben Bundesräte und auch unsere in Natio Cassis, sind problemlos wiedergewählt worden, auch wenn in den Tagen vor der Wahl eine gewissige Hektik im Bundeshaus herrscht Nicht viel geändert hat sich bisher, auch bei uns im Ständerat, auch wenn er etwas jünger, etwas weiblicher und vor allem auch grüner geworden ist. In den Sachgeschäft wurde er so entschieden, worden, wie man es erwarten können. So hat unser Rat mit einer klaren Mehrheit Ja gesagt zum Freihandelsabkommen mit Indonesien auch wenn der Export von Palmöl nicht unumstritten war. Ich meine auch, dass man diese problem nicht einfach wegdiskutieren kann. Aber man könnte die Situation in Indonesien nur der positiv beeinflussen, wenn man den Handel klar regeln. Und das haben wir gemacht. Wir haben nämlich Standards bezüglich der Nachhaltigkeit verlangt. Und Indonesien hat es bestätigt und gleichzeitig das Abkommen unterschrieben. Auch in einem zweiten Thema hat der Ständerat eine klare und eindeutige Position bezogen, nämlich bezüglich der Kündigungsinitiative der SVP. Wir sind mit wenigen Ausnahmen einig, dass wir aus exportorientiertem Land es uns nicht leisten können und uns auch nicht leisten, die bilateralen Verträge zu gefährden. Das steht nämlich auf dem Spiel. Und darum sagen wir klipp und klar Nein zu dieser Kündigungsinitiative, die im nächsten Mai zur Abstimmung wird. Kommen. Was mich ganz persönlich gefreut hat, ist, dass unser Ständerat meine Motion mehr Zeit für Kind überwiesen hat, obwohl das der Bundesrat dagegen war. Wenn der Nationalrat in unserer Kammer folge, dann kommen Kind, wenn sie zum Doktor müssen, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk über. Denn sie können längere Zeit beim Arzt sein. Und somit wird das von der Krankenkasse gezahlt. Jetzt geht es politisch wirklich ereignungsreiches Jahr zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz recht herzlich für Ihr Interesse und ich empfehle Ihnen allen, dass Sie meine Arbeit noch vertiefter anschauen, dass Sie mich persönlich kennenlernen können, meine Arbeit, die jetzt im Ständiraum geleistet worden ist, in dieser Dezember-Session, wenn Sie meine Newsletter lesen. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, liebe Luzernerinnen und Luzerner, von Herzen frohe und erholsame Fasttag und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.